So, herzlich willkommen hier auf Bühne 4. Ähm, hier gibt es gleich eine interessante Demo-Session zum Thema BearMaps, kontextuelles Mapping in unerforschten Gebieten. Ähm, die Demo-Session wird gehalten von Andrea Borgi. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß. Wenn Sie Fragen haben während des Vortrags, gerne die Fragefunktion im Venueless benutzen. Das heißt, rechts einfach eine Frage einstellen. Wenn schon jemand anderes die Frage gestellt hat, gerne einfach hochvoten. Je mehr Votes die Frage hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr dann auch dran kommt. Und deswegen wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der Demo-Session von Andreas Borgi. Bitteschön. schön. Guten Tag, mein Name ist Andrea Borgi und ich arbeite für Camp2Camp GeoSpecial Solution. Ich werde heute über Bear Maps sprechen. Es ist ein Open Source Software, der auf Java geschrieben ist und es, die Idee von Bear Maps ist, ein Werkzeug zu haben, der die ganze Kette für die Produktion, für Vektorteils und äh, Mapbox Styling erleichtert. Äh, die Idee ist, ein Tool zu haben, der Open Source ist, der für Mapbox Vector Tiles und Mapbox Style äh, nützlich ist, das man mit OSM oder äh, Benutzerdatei äh, äh, benutzen kann. Es wird benutzt für das Tileset und das Styling zusammen zu bearbeiten und äh, es hat auch Funktionalitäten für die Import und Export von äh, große Menge von Datei zu optimieren. Die Idee ist verschiedene, es gibt schon verschiedene äh, Tools, die man äh, für jede Step in diese, in diese Kette benutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich OSM-Datei Post von ein PBF in PostGIS importieren will, ich kann Imposm oder Osmosis benutzen. Und Osmosis ist auf Java, auf Java geschrieben und deswegen wird MAPS wird Osmosis als, als Basis für das OSM Import benutzen. Für die Teilgenerierung benutzt man normalerweise Batch Processing wie Tipecano oder Teilmaker. Man kann auch QGIS benutzen. Aber die, die echte Revolution kam äh, aus meiner Sicht mit PostGIS, wenn sie ST als MVT implementiert haben. Das ist echt, wo man äh, Vektorkachel sehr einfach produzieren äh, kann. Und äh, Bernhardt benutzt einfach, wie viele andere Lösungen, diese, diese Funktionalitäten von PostGIS sehr tief. Für das Teil zu bearbeiten, benutzt man normalerweise also entweder einen Texteditor, weil es ist ein JSON-File, also man kann immer einen Texteditor benutzen, oder Maputnik als Open-Source-Lösung. Und Bermaps hat jetzt Maputnik eingebunden im Edit-Modus, so es gibt einen Maputnik, der direkt in Bermaps kommt. Und wir werden das schauen. Und dann um einfach für die Teile zu bedienen, man kann, äh, es gibt verschiedene Lösungen. Man kann einfach die, die, die Kachel als statischer Inhalt äh, generieren und mit irgendeinem äh, statischer Webserver äh, bedienen, wie Apache oder Nginx. Äh, es gibt Teilserver gel der ein bisschen alt jetzt ist, äh, aber historisch war es die, die beste Lösung, um aus mb teils äh, Vektorkacheln zu servieren. Und jetzt hat man auch kleine Projekte wie VectiPy, PGTileserve, die einfach ein Rest-Endpoint für STS-MWT sind. Und BERMAPS macht genau das Gleiche für das, für das, das Bedienung. Ähm, Vor wir auf die Demo gehen, will ich ein paar Wörter über meinen Arbeitsgeber sagen. Ich arbeite für Camp2Camp. Camp. Wir sind eine Firma von mehr als 110 Mitarbeitern. Wir arbeiten in drei Ländern, Frankreich, Schweiz und Deutschland. Seit 2001 ist Camp2Camp Camp sehr stark involviert in Open Source-Entwicklung und in verschiedene Open Source-Communities. Wir haben drei Divisionen aus Geospatial. Business und Infrastruktur. Ich persönlich arbeite im GeoSpecial äh, Solution. Äh, wir werden jetzt die Demo machen. Äh, konkret äh, machen wir jetzt einen Import von einer OSM-Datei, also als, aus BBF. Dann werden wir schauen, wie man die Datei optimieren kann, also welche Optimierung auf die SQL-Index und so weiter machen kann, die schon implementiert in Bermaps sind und wie man das äh, auch erweitern kann für, äh, für äh, persönliche oder also benutzerdefinierte Datei. Deswegen werden wir Bermaps im Edit-Modus benutzen und wir werden schauen, wie man das Style-Set und das Style zusammen optimieren kann äh, und deswegen auch mit äh, äh, Benutzerdefinierte Data, also ich werde in Kugis ein paar Punkte editieren und generieren und wir werden das direkt in die Kachel äh, importieren. Dann werden wir die Kachel auf S3 exportieren, Amazon S3 und äh, wir werden das äh, bedienen und schauen, wie man das einfach äh, mit einer Demo-Anwendung äh, direkt äh, benutzen kann. So, jetzt gehen wir zur Demo. Also jetzt konkret gehen wir direkt im Demo. Das erste werden wir Bermaps herunterladen als Release vom GitHub. Ich nehme eine äh, dedizierte Release, weil äh, es ändert sich noch viel im Moment. So deswegen können wir sicher sein, dass diese Demo wird noch in Zukunft äh, aus für sich äh, funktionieren. So wir herunterladen. Uh, Bermaps, es ist ein ZIP-File, es wird dann hier uh, einfach uh, extrahiert und dann legen wir Bermaps im uh, Betriebssystem Path, damit wir es direkt benutzen können. Wenn wir schauen, was da ist, wir haben ein, ein Verzeichnis Bermaps, da drin haben wir die Binaries, also Bermaps Release und äh, auch in Lib das Java Libraries. Äh, bitte sei sicher, dass hier äh, mindestens Java 11 benutzen. Äh, wir sehen, dass ich im, auf meinem Computer ich habe beide Java 8 und 11 und so bitte sei sicher, dass wenn ihr das ausführt Java 11 benutzt. Wir werden jetzt eine äh, Datenbank Container, also es ist ein Postgres mit PostGIS äh, Container und wir werden das benutzen für das, als Datenbank für das Projekt. So ich, ich, liege, ich liege hier ein Container der heißt Maps db Test und äh, mit verschiedenen sehr einfachen und äh, Demo Credentials die wir hier benutzen und dann haben wir ein, unseren Setup äh, ist fertig. Wir können probieren Vermaps äh, auszuführen ohne Argumenten. Das sollte einfach das Help zeigen. Heute werden wir Execute Command-Befehl benutzen. Das ist für alle die äh, Datenbank äh, Änderungen und äh, Dateiimport. Also äh, es ist für die Änderung in die Datenbank, so es wird ein SQL-Skript ausführen. Import, um Datei zu importieren. Wir werden ein PBF vom Liechtenstein für die Übung importieren, aber dann werde ich die Demo äh, mit einer schon vorbereiteten äh, Datenbank mit äh, schweizerischen Datei arbeiten, äh, nur ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr äh, Oberfläche zu haben. Dann werden wir auch Export benutzen um am Ende, um die Kachel äh, auf äh, Amazon zu exportieren und im Edit-Modus, da werden wir am meisten arbeiten, das ist, wo man das Stil und die äh, Teilset zusammen generieren kann und optimieren kann. So, jetzt müssen wir die Datenbank vorbereiten. Es gibt verschiedene Skripte, die mit BearMaps direkt kommen, die werden alle die Extension generieren und auch die neue Tabelle generieren, alles vorbereiten, damit wir OSM optimal importieren können. Es gibt schon viel Arbeit für das. So, wie gesagt, das ist jetzt schon gemacht und jetzt können wir ein pbf direkt aus geofabrik herunterladen und das ist alles was bermaps braucht es ist einfach eine import äh, also er braucht die datenbank credentials so was ist meine, Date meine datenbank und welchem Pfeil und wenn man das als url als https url hinzufügt kann man das direkt aus Geofabrik zum Beispiel herunterladen. Es könnte auch ein Pfeil auf dem lokalen Betriebssystem das, ist, das spielt keine Rolle. Es muss einfach ein normales Pfeil sein. So, jetzt ist das schon, im, schon importiert. Wir haben gesehen, es, ist, es wurde sehr... Also Liechtenstein ist sehr leicht. Für der Schweiz, ich, es brauchte etwa eine halbe Stunde in meinem Test. Deswegen machen wir das, dieses Beispiel hier nur mit Liechtenstein. Jetzt können wir schon die, diese Datei äh, schauen und wir werden ein äh, Tileset, der aus äh, das Projekt äh, OSM Vector äh, von Bermaps auch kommt und äh, für das probieren wir das Edit Modus. Ähm, das Tileset ist einfach ein ist sehr ähm, das ist ein normales Style Set, aber das, ist, das kommt aus ein anderes Projekt, der in die Link am Ende von der Vortrag ist. Es ist äh, schon optimiert für OpenStreetMap. Und was wir sehen ist, dass die für jede Topic, der wir benutzen im Stil, wir haben die SQL Select Statement, der wir benutzen werden. Und das ist, wo Bermaps stark ist. Das heißt, dass wir können das direkt im Teilset im, im unsere optimierte äh, Abfrage auf die Datenbank definieren. Es kennt schon eine Variable, die heißt zoom. Und die Variable Zoom wird einfach als Zoom-Level äh, aus der aus die Abfrage interpretiert und da kann man verschiedene vereinfachte Tabellen generieren. Mit vereinfachte Tabelle können wir die Abfragezeit für, äh, für, äh, also für die obere Auslösungen ein bisschen verbessern, weil nicht alle die Punkte äh, in der Datenbank sind. Für das benutzt man normalerweise ST Simplify oder verschiedene Postgis-Funktionalitäten direkt. So, da probieren wir jetzt unserem Stil, aber wir müssen auch noch eine nur eine kleine Voroptimierung machen und wir haben dieses Skript hier, die beide in dieses Repository auch sind. Die sind einfach die Create View und Create GIST Indexes, weil damit die Abfrage optimiert ist für OSM, wir generieren eine Materialized View in die Datenbank für jede äh, Tabelle, die wir benutzen. Und äh, das ist sehr wichtig. Ihr könnt das einfach in diese OSM Create View. SQL-Skript schauen, das ist ein generiertes Skript, wo man einfach eine Materialized View, wie gesagt, für jede Tabelle generiert. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig und wir werden das direkt ausführen. So wie früher, wir werden jetzt einfach Bermaps im Execute-Modus benutzen, aber das muss gemacht sein nach das Import vom Datei. Wir müssen erst die Datei importieren und nur nachdem können wir die Materialized View generieren. Und da, wie immer, haben wir ein kleines Problem. Und das es ist, es ist einfach, weil ich hier im falschen äh, Verzeichnis bin und ich muss genau in dem korrekten Verzeichnis sein. Und das sollte auch ziemlich schnell gehen, weil hier arbeiten wir auf auf Liechtenstein Datensatz, es ist schon fertig. Für der Schweiz das war etwa drei Minuten, es ist nicht, nicht sehr lang. Gut, so jetzt haben wir eine Datenbank wir haben die Daten importiert. Wir haben die also wir haben die Datei optimiert, das ist für OSM. So, jetzt werden wir das Datensatz von der Schweiz benutzen und wir werden so Bermaps im Edit-Modus benutzen. Im edit-modus werden wir ein vorbereitet schon vorbereitete teilset und style benutzen und wir können das direkt dann in unserem browser direkt schauen und das ist das vorteil von dieser lösung es ist dass wir haben jetzt hier lokal auf unserem Festplatte ein stil und ein teilset und wenn ich hier wir sehen auf lokalost auf port 9000 gehe. Ich werde jetzt los. 9000 Und da haben wir Maputnik, der aus Bermaps, die in Bermaps dazu gefügt ist. Und da haben wir also Maputnik für das Teil zu editieren und in eine, ein paar Sekunden werden die Kachel auch kommen. Diese Kacheln sind live generiert, das heißt, dass jedes Mal, wo ich die Datei ändere oder so, die werden neu generiert. So, deswegen ist das nicht äh, extrem äh, performant. Aber die Features sind alle da. Das ist äh, Losan hier. Und das ist genau das Default-Style, äh, wo wir jetzt äh, unsere Arbeit anfangen können. Äh, wenn ich das hier schaue. Ich kann ein Git äh, commit, damit wir ein Clean äh, Git haben, als Working progress Und äh, wir sehen, dass wir haben jetzt äh, im Div äh, nichts Und das Interessante ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel da, das Wasserfarbe ein bisschen ändere, ich kann einfach hier, hier kommen die Wasser vielleicht ein bisschen dunkler machen, etwas so. Und wenn ich zufrieden bin, ich kann nach hier im Projekt schauen und das Stil wurde jetzt direkt vom Bermaps editiert, direkt in unserem Style-File. So, Das heißt, sobald ich mit, mit Maputnik fertig bin, es ist schon gespeichert auf, unserer, auf meinem Festblatt. Und das ist, wo wir jetzt sehr produktiv zu sein anfangen können. Jetzt haben wir OSM-Datei importiert und einen Style, der Default-Style benutzt. Wir werden jetzt eine Custom-Datei in unsere Datenbank hinzufügen. Dafür habe ich jetzt eine kleine, sehr kleine... Projekt hier in einem Custom-Punkt. Also, es sind nur, nur Punkte in meiner Datenbank. Die Tabelle ist extrem einfach. Wir haben nur zwei, zwei Properties: die sind die Name und die, die Name und Importance. Also, einfach nur ein paar, ein paar Felder für das. Aber was wir machen jetzt ist, wir äh, editieren, wir werden jetzt diese Layer editieren und echt zwei oder drei Punkte äh, hinzufügen zum Beispiel da sagen wir 12 Name, das ist äh, das erst. und wir können einen zweiten Punkt hier Portanz 23 Also 2 voilà. Wir speichern Wir können das in die Datenbank kontrollieren So, wir schauen jetzt, dass in die Datenbank wir diese Datei haben. Wir haben diese zwei Punkte und äh, jetzt müssen wir äh, diese die Abfrage für diese äh, Custom Layer hier in unserem Teilset. Und wie macht man das? Wir werden einfach diese äh, SQL Abfrage hier benutzen. Wir müssen einen Edge-Store machen für Importance und Name, damit es korrekt funktioniert. Aber es ist einfach das. So, jetzt in unserem Teilset werden wir dieses ID Custom, es könnte irgendwas sein, einfach das in unserem originellen Teilset hinzufügen. So, wir kommen hier, originelles Teilset. Wir schauen, wo das ist. So, in diesem Fall, ich hatte das schon geschrieben, aber ich kann das einfach löschen und wieder, und wieder hinzufügen. Und das wäre alles, also wenn man neue Datei, neue Tabelle in dem, diesem Teilset aus Postgis benutzen will, man kann einfach in diesem Fall, man muss, wenn man dieses Select ausführen kann im PSQL, dann kann er dieses genau hier hinzufügen. Und das ist alles, was wir brauchen, um das in bermaps zu haben. Wenn ich jetzt dieses File speichere, wird bermaps Kernel äh, neu, aber ähm, äh, das, äh, das Style-Set das Style neu äh, lesen. Und äh, wir sehen hier alle die Abfrage, die kommen auf den Datenbank, weil es wird auch ein Refresh von Maputnik ausführen und in diesem Fall ist es erst leicht, wenn ich hier nur sicher zu sein, ein, ein, ein Refresh mache, wenn ich hier jetzt eine neue Layer hinzufüge, ich kann hier kommen und ich sage, ich will ein Add Layer und jetzt werden wir das auswählen, ID, das können wir nennen wie, wie, wie wir wollen, werden wir das gleiche benutzen im Moment, custom type, äh, wir wollen zum Beispiel Zirkel. Äh, die Source in diesem Fall ist BearMaps, es ist eine autogenerierte Source, die einfach auf dem BearMaps backend direkt geht. Und da sollten wir schon alle die ID haben, die wir äh, in unserem Teilset haben. Und wir sehen, wir haben unseren custom und wir sagen einfach Add Layer. Und jetzt sehen wir hier, wir haben einen Punkt, der da ist, wir haben einen anderen hier. So, das ist schon äh, sichtbar hier. Wir werden das jetzt einfach als vielleicht etwas ein bisschen mehr interessant Style haben. Wir können einfach die Farbe vielleicht ändern, gehen wir auf ein ein konkret rot voilà, mit ein bisschen stroke ein bisschen vielleicht starker stroke vielleicht zwei punkte ein punkt voilà. so wir haben diese zwei punkte hier ein hier und ein da das kann irgendein Datensatz sein und das ist alles, was wir brauchen. Also wir haben jetzt das in unserem Teilset importiert, direkt nur mit ein, ein paar Linien in diesem JSON-File hier zu edit editieren. Und da sind wir jetzt äh, fertig. Also wenn ich jetzt zufrieden bin mit diesem Style, es ist exakt, äh, was ich will. Wir können das exportieren und das machen wir jetzt, aber nur für äh, Lausanne. Deswegen geht, geht es ein bisschen schneller. So, wir werden einfach diese diese Bounding Box hier benutzen für das Export. Äh, das muss man einfach im Teilset einschreiben. Wenn man kein äh, kein Bounding Box hat, ist die äh, einfach die ganze Datensatz benutzt und wenn man eine Bounding Box mit die Bounds äh, hinzufügt, dann wird nur diese äh, Bounding Box benutzt für das Tileset. So, wir, gehen, wir kommen hier, wir legen einfach diese Bounding Box hier. Das ist, für, das ist ungefähr für die die für Lausanne. Und wir werden jetzt Bermaps stoppen. Und äh, wir können die Kachel jetzt äh, hier auf unserem Festblatt äh, liegen. So, ich werde jetzt äh, die, alle die Kachel löschen, die schon äh, hier sind, so da, da, damit wir das einfach gut sehen. So, ich habe alles gelöscht, ich habe keine Teils mehr. Genau. Und mit einfach das Exportbefehl, das können wir jetzt das machen, wir nehmen so, dass wir hier lokal die Kachel exportieren. Und genau das gleiche, ich habe nur ein kleines Pass-Problem, falsche Verzeichnis aber voilà schnell gelöst und äh, jetzt wir sehen, dass der, wie viel Zeit das braucht einfach nur äh, für die äh, Stadt Lausanne für die ganze Schweiz es könnte ziemlich lang sein und für größere aber es ist parallelisiert es läuft auf alle die äh, möglichen Prozessor auf die Maschine in meinem Fall ich habe einen kleinen Laptop so es ist nur vier Prozessor So, jetzt ist das Export fertig, wir können schauen in unseren Teilsverzeichnis und da haben wir einfach alle unsere äh, pbf äh, vom Zoom Level äh, 6 bis 14, das ist äh, auch konfigurierbar im Teilset und wir wollen einfach das kontrollieren, wir, schauen, wir sehen, dass wir haben verschiedene Files, Diese sind gzip compressed äh, äh, protobuf files. So und das ist wichtig, wenn man diese, diese File bedient, dass einfach äh, das korrekt content encoding für äh, als äh, http Header äh, benutzt. So in diesem Fall wir werden, wir müssen äh, gzip als content äh, äh, compression benutzen und äh, und das ist einfach nur wichtig für, für Mapbox. Das werden wir jetzt äh, machen. So, wir haben einfach das kontrolliert. Wir könnten diesen Fall jetzt äh, auf einem statischen Website einfach kopieren. Und sie werden funktionieren. Und das ist die, äh, das Vorteil. Es ist, es ist für, für Lausanne zum Beispiel, das könnte sehr leicht sein. Es ist in diesem Fall... nur 6 also fast 7 äh, mega äh, aber in diesem Beispiel hier jetzt werden wir das auf amazon s3 kopieren äh, und deswegen benutzen und das kann selbst auch äh, Bermaps äh, benutzen und wir haben hier Und wenn wir jetzt, also das ist ein Amazon S3 Bucket, der, ist, der ich nur für diesen Vortrag gemacht habe und ich, ich werde es löschen. Aber das Beispiel ist hier, wir haben hier ein Amazon S3 Bucket. Wir sagen zu Bermaps, dass er muss die also S3 benutzen als Export. Ich habe ein Amazon Credentials-File, äh, der, äh, der funktioniert. Ich werde das nicht zeigen für Sicherheitsgründe. Aber wenn Sie einen Amazon Account haben und eine äh, AWS Config auch haben, dann können Sie diese, genau diesen äh, Befehl genauso äh, benutzen. Was ich auf Amazon Seite auch konfiguriert habe, ist, dass diese Kachel da sollten... Also ich habe eine Bucket-Policy gemacht, die Get-Object erlaubt. Und das ist einfach alles, was ihr braucht. Wir werden dann die S3 https Endpoint direkt benutzen für unsere Demo. So, jetzt läuft es. In der Zwischenzeit können wir vielleicht den, ähm, den Style noch jetzt editieren, weil wir müssen auch die ko korrekte URL im Style hinzufügen. Um das zu machen, das einfachste Weg ist, äh, BearMaps zu benutzen im äh, Serve-Modus. Das heißt, da machen wir kein Edit, er wird einfach echt nur die, die Kachel und Style bedienen. Und äh, der einfachste Weg, die ich äh, die ich kenne, ist echt ein Curl zu machen auf unserem, äh, auf unserem Localhost Endpoint und das Style zu exportieren wie hier, so ich mache einen Curl auf dem URL Localhost äh, 9000, styleJSON, ich liege das im Tiles-Verzeichnis als äh, styleJSON-File, ich mache das gleiche äh, mit dem Tileset. der heißt Tiles, so ich, ich liege dieses Tiles-JSON als Tileset. set das wird exportiert und äh, wenn wir das hier in einem Texteditor öffnen, genau im Teilsverzeichnis habe ich jetzt diese zwei Style und Teils. So, was wir machen müssen hier ist, am Anfang von diesem File diese URL für die Kachel ändern. So in diesem Fall es ist auf unserem auf dieses S3 Bucket. So das heißt wir müssen die korrekte URL nehmen. In diesem Fall das ist die Endpoint, die ich benutze. und ich muss das jetzt im teils hier hinzufügen und die sind als pbf komprimierte pbf gespeichert das kann ich speichern und das gleiche dann den style dieses da das wollen wir einfach genauso auch ändern und äh, einfach entscheiden wo wir dieses teil auf dem bucket liegen werden in, in meinem fall ich werde das in dem gleichen verzeichnis wie die wie die kachel so das kann ich speichern und jetzt muss ich einfach äh, nur diese zwei pfeile auf s3 äh, kopieren so ich kopiere erst das Style auf diesem Bucket im Teilsverzeichnis Style stylejson Das ist kopiert, um das gleiche jetzt auch mit äh, dem Teilset Ja. Zwischenzeit sind die, alle die PBF auf S3 kopiert und gerade jetzt gibt es noch eine, einen kleinen Bug mit Bermaps, äh, weil er, er liegt nicht das korrekte äh, Encoding und äh, Compression auf die Äder für S3, aber das wird in die, die nächste Release äh, gelöst sein und im Moment müssen wir einfach nur einen kleinen äh, Amazon-Befehl benutzen, wo wir die, alle diese, diese Kachel PBF äh, nehmen und wir explizit legen wir das Content Type als Application-Wende-Mapbox-Vector-Teil. Und wir werden auch das Content Encoding als GZIP hinzufügen. Und das ist schon fertig. Und jetzt sind wir fast fertig. Ich, äh, ich wollte jetzt dieses äh, Style äh, in ein einfaches Viewer äh, benutzen. Und ein einfaches Viewer ist der Viewer vom Swiss Topo, der Test Viewer, Test -Map -Geo -Admin -ch. Und es gibt einen kleinen Parameter, der man, der man benutzen kann, der das heißt bgLayerStyleURL. Style URL. Und wenn man dieses, dieses URL-Parameter benutzt, dann kann er irgendein Background Layer Style benutzen in diesem fall wir werden das auf, der, der auf, unserem, ähm, auf unserem bucket ist so be benutzen so wir können einfach diese url hier kopieren wir sehen wie ich benutze dieses das auf fosgismpt test unserem bucket den style json so das können wir jetzt hier ausprobieren So jetzt wird das Style äh, geladen und wir sehen, dass wir haben hier unseren Teilset, der nur für Losan äh, äh, exportiert ist und wir haben unsere Punkte, die aus unserer Custom Datenbank kommen und das ist fertig. Also wir haben gesehen, ich habe die Datei, äh, also die, die Datenbank vorbereitet, OSM-Datei importiert, ein Basis-Layer, der schon ziemlich gut ist, benutzt. Dann haben wir diese Datenbank optimiert für Performance und wir haben das jetzt hier live auf unsere äh, S3-Bucket. Äh, eine letzte Sache ist, dass man könnte auch äh, solche Anwendungen wie Testmap GeoAdmin zum Beispiel benutzen, ohne ein Bucket zu haben. Man muss einfach die korrekte URL im Tiles, im Style hinzufügen. Und ein kleiner Test, der wir auch machen können, der letzte der von dieser Demo, ist Bermaps im äh, im Serve Mode benutzen. Das ist sehr ähnlich wie äh, das Edit Modus, aber es ist ein bisschen mehr performant. Und was das macht hier ist, er wird die, die Kachel und den Teilset auf, also nicht im Edit-Modus, aber nur genau hier auf Localost bedienen. Und das können wir auch im gleichen Weg wie früher testen. Wir, wir müssen einfach noch Lokalost benutzen und das können wir schon auch mit MapG.Admin und irgendeine andere Anwendung, die ein Style laden kann. Das können wir einfach hier jetzt als letzter Test auch noch, noch machen. Da sehen wir, diese sind die Kacheln, die kommen, aber die sind live generiert auf unserem Teilset. So, das ist ein guter Weg, um das Teilset zu testen, bevor man auf Produktion, auf S3 kopiert oder irgendwas macht. Also ich habe Bermaps vorgestellt. Es ist noch ein junges Projekt, aber er hat ein großes Potenzial. Ähm, dieses Projekt muss jetzt angenommen werden. Äh, deswegen er ermutige ich Sie, es zu testen. Äh, Ihr könnt die, das Inhalt von meiner äh, Präsentation hier auf GitHub herunterladen mit alle die Steps, die ich ausgeführt habe. Und äh, Camp2Camp ist vom Anfang an diesem Projekt beteiligt und deswegen Sie können gern uns für jede Anfrage oder Information kontaktieren. Und hier habt ihr noch eine Liste von den verschiedenen Links. Die, man, die ich auf diese Demo benutzt habe und auch meine Präsentation der vorletzte Link, der Sie einfach benutzen könnt. Danke vielmals. Ja. Danke, Andrea. Auf jeden Fall für den sehr interessanten Vortrag. Ähm, wirklich ein faszinierender Einblick äh, in Bear Maps, ähm, was du hier ähm, gemacht hast. Ähm, cooles Projekt auf jeden Fall. Das Publikum hat keine Fragen gestellt. Ähm, deswegen stelle ich dir jetzt noch mal eine kleine Frage, was ich mich gerade gefragt habe. Ähm, genau, die Links hattest du ja quasi auch auf der letzten Folie ähm, bei Bear Maps. Ähm, ist das Projekt an sich ist das gerade nur von Camp to Camp entwickelt oder gibt es da noch mehr Contributor? Äh, nein, äh, es ist äh, also im Moment mehr ein akademisches Projekt beim äh, beim äh, Fachhochschule im Iverdon, mhm. weil ein von unseren äh, also äh, Bertil Professor äh, Bertil Chapuis äh, beim äh, IGJVD ist und äh, er war früher ein camp to camp mitarbeiter hat dieses, okay. äh, dieses Projekt bei uns äh, angefangen und jetzt es ist es echt äh, ein Forschungsprojekt. Im Moment es ist echt ein Forschungsprojekt. Äh, seine äh, Forschungsrichtung ist mehr im, äh, im äh, OSM-Planet äh, zu um Fokus zu haben. So er will echt das äh, optimieren für riesige Mengen von Daten. Äh, aber wir, wir sehen auch äh, ein großes Potenzial, um äh, custom maps zu machen und was ich liebe von dieses projekt echt ist dass es erleichtert also ich habe viel im in, in vergangenheit schon mit mit der seit jahren jetzt gearbeitet mhm. und das ist das erste mal wo ich erst ein, ein, ein projekt wo ich also zusammen das style und die kachel und die datei also ja. sehr einfach zusammen bearbeiten kann ja. Und da sehe ich eine, ein sehr großes Potenzial und jetzt haben wir ein internes äh, Forschungsprojekt äh, beim Camp2Camp, Camp, äh, mhm. der äh, in, einem, in einem Monat startet für dieses Jahr, äh, wo wir das ein bisschen, also Bear Maps als Backend benutzen wollen, für eine äh, Studio-Lösung äh, zu machen und wir wollen echt ein Open-Source-Projekt äh, daraus äh, Ausnehmen, weil im Moment es gibt keine Open Source Studio mhm. für, für die, die, die, die, die Vektor Kachel. Und das ist ein, ein, so es ist ein großes Projekt, aber wie gesagt, wir, wir haben jetzt ein großes interner äh, RD-Projekt äh, für das. Und was fehlt? Also im im Moment fehlt für das zum Beispiel äh, eine Restful API. Und das ist was, das Next Step, wird jetzt, äh, wir, wir schreiben gerade jetzt die, die, die Specs für das und wir werden das die nächsten zwei Monate äh, äh, machen. Und äh, für das Studio, das weiß ich noch, noch nicht, aber da wir, sobald wir eine, eine korrekte Restful API für, für Maps haben, da, da wird das sehr nützlich auch in Produktion sein, weil ja. dann kannst du, kannst man, kann man das auch, äh, ja, als, äh, Live, also jetzt kann man schon das als Live äh, äh, Tiles Endpoint benutzen, aber im Moment man, kann man nur ein Teilset mhm. äh, haben, äh, aber das Ziel jetzt ist, äh, eine Liste vom teilset zu haben und dass er wird die, die Teilset als äh, basiert auf äh, verschiedenen äh, äh, Stückchen, sagen mhm. wir, von Datensätzen zusammenbinden, um Custom Teilset zu machen. So, das ist das Next Step, der wir jetzt äh, ja. äh, implementieren. Das klingt auch alles soweit gut. Genau, und ich hatte eben auch im Chat gesehen. Du hast ja auch den äh, Link zum Demo-Source-Code. Hattest ja. ja auch im Chat geschrieben. Ähm, von daher, das wäre nämlich auch sonst noch meine Frage gewesen, wo man das herbekommt. Ähm, ja, dann danke ich dir für diese schöne, wirklich interessante Demo-Session.